Delogan Meißel Associated Architects, Elke Delogan Roman Delogan. Wir haben vor nahezu 25 Jahren unser Büro gegründet und wir versuchen uns eben auf einem sehr breiten Spektrum zu bewegen. Wir haben ja vor nicht, vier Jahren nahezu dieses Industrial Design gegründet. Wir sehen ja die Architektur als sehr integrative Profession, das heißt, wir sehen das ja nicht voneinander losgelöst. Wir sehen da immer so einen Kontext. Ganz allgemein, wie geht es hier an eine Entwurfsaufgabe heran? Analyse betreffend natürlich dem Gebiet, wo auch immer das Projekt entstehen wird, natürlich das, der Inhalt selbst, was ist das für eine Typologie. Ja dann natürlich der Bauherr, wer steht uns gegenüber, also all diese Komponenten werden extrem gründlichst äh, untersucht, ja. Sage ich jetzt mal, das, das Vergangene zu verstehen, die Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart zu interpretieren und denken dann immer an die Zukunft, ja. was ist das morgen von diesen, äh, ist die Typologie nicht veraltert und so weiter. Ja. All diese Dinge sind extrem wichtig, um letztendlich innovative Architektur oder neue Tendenzen, sage jetzt mal, aufzugreifen und die in die Architektur in den Raum zu implementieren. Und dann kommt ein ganz wichtiger Prozess, das ist die sogenannte Imagination. Das heißt, das Wissen ist gespeichert, aber das gespeicherte Wissen auch mal loslassen zu können. Das heißt, dass man nicht nur aus einer Bibliothek etwas herausnimmt, sondern die Bibliothek versucht bewusst zu sperren, zuzumachen und einfach dann die Intention, das Leben, das eigene, das persönliche Leben das heißt, in dieses Projekt bzw. Erfahrungen, primär geht es hier wirklich um Erfahrungen, in das Projekt dann einfließen zu lassen. Wir sind natürlich über gewisse Architektursprache definiert von außen aber ich glaube auch, und da muss ich noch mal bekräftigen, dass wir jetzt unsere Architektur nicht an eine Sprache hängen. Sicher nicht. Und wenn man sich unsere Arbeit sich näher anschaut, dann sieht man das sehr wohl. dass also wir immer sehr vielfältig reagieren und gerade anlassbezogen. Natürlich sind wir fasziniert von einer Dynamik in der Architektur, von Entwicklungen in der Architektur, ob das jetzt Materialitäten sind, die man einsetzt. Ich meine, die Architektur hat sich ja in den letzten Jahren oder die Produktionsprozesse, Materialitäten haben sich ja extrem in eine Richtung entwickelt, wo man sagt, natürlich nimmt man das auf. Und unsere Sprache war schon von Grund auf immer eine sehr dynamische, die mit dem Raum verbunden ist, die mit dem Raum arbeitet. Das war nicht das Objekt, das war immer der Raum, der maßgebend ist. Und der Raum hat letztendlich das Objekt geformt, wenn ich das jetzt so sagen nee. darf. Der Raum, diese Erfahrbarkeit der Räume, ich meine, das wissen wir auch, wenn man Räume betritt, was die, die, die Auswirkungen, die auf das Individuum haben, ist der Raum jetzt, sage ich einmal, hat man, ist Beklemmungen in einem Raum oder fühlt man sich frei oder entwickelt man räumliche Inspirationen und da muss ich schon sagen, das ist schon ein Thema, Thema, wirklich immer, mit dem wir uns immer beschäftigen. Unsere Architektur bezieht sich jetzt nicht nur auf das Objekt an sich. Wir arbeiten sehr, sehr stark auch mit den Zwischenräumen, mit dem öffentlichen Raum und ich meine, das ist ja auch unbestritten, dass man sich nicht nur auf ein Objekt zurückziehen kann, wichtig ist, aber ich denke schon, dass ein Objekt hat eine gewisse Auswirkungen, eine Ausstrahlung auf den Kontext und das ist klar, dass man das natürlich mitdenkt in den Konzept. Es gibt ein Schlagwort, das ist, glaube ich, wohl bekannt, ähm, Architektur ist nichts anderes als angewandte Physiologie. Das bringt es, glaube ich, immer wieder auf den Punkt, das, was wir, wie wir Raum verstehen. Ist es schwer, als Frauen-Architekturszene Fuß zu fassen und wenn ja, warum? Das musst du jetzt beantworten. Das kann ich nicht beantworten. Jetzt. Es klingt vielleicht jetzt banal, aber Frauen können nicht immer, die kriegen heute halt mal ihre Kinder irgendwann oder auch nicht, aber irgendwann. Und ich habe so tolle Projektleiterinnen auch hier gehabt, leider. Ja, und es ist schwierig, dass die so ständig immer dranbleiben. Und das ist einfach, das Thema Kämmern, das ist ein uraltes und es ist wirklich schwierig, dass man sich dann wieder zurückholt, weil Architektur, das brauche ich nicht sagen, ist so fordernd und bedeutet so viel Einsatz, dass es einfach sehr schwierig ist, da allen Dingen gerecht zu werden. Aber ich finde, Frauen, ich meine, ich liebe meine Projektleiterinnen, die da sind, die sind tough und machen das und sind oft unkomplizierter als. Die Herrn der Schöpfung. Aber es ist sicher schwierig. Aber wie gesagt, meine Position hier ist natürlich auch nicht ganz äh, die, wo ich sagen würde, ich bin ja nicht allein als Frau, als Büroleitung da, sondern wir können uns da sehr, sehr gut einteilen und ausgleichen. Was muss ein guter Architekt oder eine gute Architektin können? Leidenschaft. Leidensfähigkeit. <lacht> Empathie, <lacht> nein, es gibt schon, man muss eine große Empathie haben, das muss ich sagen, man muss eine Leidenschaft und eine Passion mitbringen und auch ein Interesse, über, die, über diese ganzen Grenzen hinweg sich zu bewegen und sagen, ja, das interessiert mich oder da, da, da habe ich meine Inspiration oder auch versuchen, für sehr viele Dinge offen zu sein. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr eine wichtige Eigenschaft. Und eine gewisse Leidensfähigkeit, glaube ich, braucht man schon. Das war jetzt nicht nur so plakativ gesagt. Seid ihr gute Architekten? Ich glaube, das können wir weniger sagen als die Nutzer unserer Gebäude und Häuser. Ich würde gar nicht sagen, die Kolleginnen und Kollegen, einfach die, die die Sachen nutzen. Oder, ja, wir bemühen uns, was heißt bemühen? Wir sind schon überzeugt, dass wir gute Sachen machen, aber ob es dann im Endeffekt der der das benutzt, ob das im Endeffekt dann die richtige Lösung war, stellt sich heraus, aber ich de denke doch, dass man mehrere Lösungen immer zur Disposition stellen muss. Es gibt nicht eine Lösung, es gibt nicht eine gute Architektur, es gibt nicht eine Formensprache, darum findet es den jetzigen Diskurs auch sehr spannend, wobei sich viele Kolleginnen und Kollegen natürlich da sehr äh, nicht angesprochen fühlen. Ich finde auch diese soziale Komponente, wie das jetzt bei der Biennale war, nicht unspannende Sache, dass man das einmal mit in der Architektur mitdenkt. Nur, da muss man schon äh, bedenken, dass man sich nicht hier wiederum in einen Prozess begibt, wo man sich nur mehr leiten lässt von gewissen Sachzwängen und Optimierungsbestrebungen, sondern dass man Architektur wirklich auch dort die Qualität und das, was Architektur kann und vermag, dass man das dort auch platziert in diesem Segment. Und ich finde es auch spannend, neben vielen anderen. Es gibt nicht nur das und jenes. Aber nochmal zu der Frage, ob wir gute Architekten sind... Ähm ich glaube, wie du richtig sagst, das können andere beurteilen, sollen auch andere beurteilen. Ich würde mir nie für mal also anmaßen, dass ich sage, ich bin ein ziemlich guter Architekt. Nur, ich kann nur diese Antwort so beantworten. Ich fühle mich extrem wohl in meiner Position. Welche Ratschläge habt ihr für Architektur studiert? Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Also ich habe da schon einen Ratschlag und zwar deshalb, wir haben einige Male auch schon äh, unterrichtet. Ich glaube, bestimmten Ikonen, äh, die nachzuahmen, finde ich mal ganz äh, sehr äußerst problematisch. Ja. Das heißt, äh, mein Ratschlag an Studierende ist jenes, Professoren auszusuchen, die das eigene Individuum stärken. Alles andere macht definitiv keinen Sinn.